Hallo und ein fröhliches Willkommen aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Schaut mal, was an meine Tür geklopft hat. <brellt> ja, leider darf ich die Musik nicht einblenden. Gibt wieder mal Probleme mit dem Rechteverwerter. Aber ja, es ist den mit seinen Modal Notes. Es ist Figurin Den mit seinen Model Notes in einer etwas schlichteren weißen Verpackung. Die Verpackung kennen wir bereits, da kamen ja schon einige andere Figuren so raus. Haben wir 110 Euro für bezahlt. 110 Euro. Normalerweise würde ich sagen, okay, es sind sieben Figuren drin, 110 Euro. Wenn ich 110 durch sieben teile, dann komme ich so bummelig auf 15,50 Euro, 15,70 Euro, 70, so irgendwas umbei. Wäre für eine Figur eigentlich gar nicht so schlimm. Aber alles die gleichen Figuren. Ja. Und hatten wir die Figur nicht eigentlich auch schon mal? Moment. Habt ihr mal was vorbereitet? Ja. Die Figur hatten wir auch schon. Die kam nämlich 2022 auf Karte. Das heißt, die Entwicklungskosten für dieses Set... Bestand eigentlich mehr oder weniger jetzt da drin, dass ich sieben Figuren in ein Paket packe. Okay, ich gebe zu, hier sind noch drei neue Musikinstrumente drin. Und dann gestalte ich die Box. Das war's. Persönlich hätte ich jetzt einfach gesagt, okay, 85 Euro. Die Entwicklungskosten für drei neue Musikinstrumente werden nicht so teuer gewesen sein, wie es uns Hasbro auch manchmal gerne weiß machen möchte. Okay, ähm, von der Box her können wir sagen, ja, weiß, beziehungsweise weiß mit schwarz-weißen ähm, Bildern drauf. Es ist wirklich recht schmucklos, aber wie gesagt, das kennen wir von diesen Trubbilderboxen auch schon. Ich werde die Box einmal aufmachen, wir werden einmal kurz reinsehen. Wir werden natürlich dann sehen, dass das alles äh, dieselbe Figur ist. Ich werde trotzdem ein paar Detailbilder machen, respektive ein paar, äh, paar Detailvideos machen. Und ähm, tja, dann äh, könnt ihr mir gerne auch mal in die Kommentare reinschreiben, äh, wie ihr denn das findet, dass hier solche siebenmal dieselbe äh, Figur mit 110 Euro veranschlagt wird. Findet ihr das zu so teuer oder wie schaut das aus? So, da ist er, da Cutter hm. Geht doch gleich viel besser wenn man das richtige werkzeug hat so. du kommst mal hier hin so was sehen wir oh luft auch auch das noch luft naja nicht ganz so viel luft aber hier wo ist hier die trennwand abgeblieben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Irgendwas mit 8. Na, wir gucken mal, was drin ist. Fangen wir doch mal von vorne an. Die Spannung mag beim ersten ja noch ganz okay sein. Ja. Aber dreimal dürfte raten, was gleich passiert. Wir sind für euch da. Tja, ich würde mal vermuten, ich packe erstmal mal aus. Weil so spannend ist es jetzt nicht mehr. Ne? Zweimal das Gleiche. Kommt gleich fünfmal noch hinterher. Jetzt hätte ich gerne gesagt, Tada! aber so viel Tada ist hier nicht dran. Wie gesagt, Detailvideos gibt es ja gleich, aber wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, habe ich Glück gehabt, habe ich mich vorher auch nicht verzählt, siebenmal dieselbe Figur, siebenmal dieselbe Hand, dieselbe Hand, Handskulptur, da hat sich auch nichts dran geändert, siebenmal dieselbe Hose, siebenmal dieselben Stiefel, es ist wirklich siebenmal dieselbe Figur. Was wir jetzt haben, das sind hier diese neuen Musikinstrumente. So, da haben wir drei neue jetzt. Wenn ich mich nicht täusche, kann ich ja jetzt mal kurz vergleichen. Ja sind diese drei Musikinstrumente auch hier in der 2022er Verpackung drin gewesen. Das heißt, wir haben hier ja auch einmal den Figurin denn und dann haben wir hier die drei Musikinstrumente. Hm. Packe ich erstmal wieder weg. Heißt, wir haben zweimal, könnt ihr das sehen, auf der Karte waren die gerade, warum die jetzt so grumm sein müssen, das lassen wir mal da hingestellt sein, ist auch relativ biegbares Plastik. Wird wahrscheinlich auf der Karte ähnlich sein. Wer den Figuren denn auf Karte ausgepackt hat und mir das bestätigen kann, dem darf gerne das einmal in die Kommentare reinschreiben. Ja, zweimal hier. Dann haben wir auch hier ist ja mehr eine Banane als Musikinstrument. Gut, biegen wir das halt noch mal zurecht. Okay, das Musikinstrument ist so kurz, dass es sich biegen kann. Auch schon mal schön. Und dann haben wir hier noch zwei Schlägel. Werden wir uns das Ganze einmal angucken. So, und das war's dann. Ich gebe euch wie gesagt einen Detailüberblick. Ich werde das gleich auch nochmal versuchen aufzubauen. Das heißt also mal die Spieler mit ihren Musikinstrumenten auszustatten. Und ähm, ja, wenn ich da fertig bin, dann sehen wir uns gleich wieder. Tja, das sind sie also, die Model Notes. Sieben gleiche Figuren, ein paar unterschiedliche Musikinstrumente und 110 Euro. Warum die Musikinstrumente übrigens so biechbar gewesen sind, hat sich mir erschlossen, als ich die aufgebaut habe, weil einige Figuren können diese Musikinstrumente auch nur halten, wenn man sie ein bisschen verbiegt. Bei dem einen sieht das fast so aus, als würde er nachher eine Anaconda halten. Wäre okay, wenn wir hier bei Indiana Jones wären, äh, sind wir aber leider nicht, sind wir bei Star Wars. Es geht aber. Ne? Jede Figur kann, obwohl die Handformen gleich sind, ihre Musikinstrumente äh, recht gut halten. Ähm, da steht außer Frage. Die Positionierbarkeit, äh, ein bisschen dynamische, dynamische äh, Figuren, zum Beispiel so, dass ein äh, Musikspieler zum Beispiel irgendwie, was runterhält oder sowas in der Richtung. Das ist ein bisschen schwierig herzustellen. Die stehen alle relativ statisch da, finde ich zumindest. Vielleicht kann das jemand auch besser positionieren. Mag sicherlich sein. Aber auch die Standfestigkeit der Figuren ist manchmal ein bisschen schwierig. Das heißt also, ja, sie stehen zwar so einigermaßen, aber sobald auch nur ein Windhauch kommt, fallen sie dann um, weil einige sind dann kopflastig, einige haben die Last vorne, zum Beispiel bei den Flötenspielern. Um, da ist die Last einfach schlecht verteilt. Äh, zur Box nochmal zurückzukommen. <lacht> 110 Euro hätte ich tatsächlich bezahlt oder ich habe sie ja auch bezahlt, aber hätte ich lieber bezahlt, ich sag's mal so, wenn zum Beispiel die Box so ausgestaltet äh, wäre wie das äh, Death, äh, Death Star Briefing Set, was man da oben sehen kann. Da haben wir nämlich, ich sag mal, so eine schöne äh, Front. Ja, ich weiß, sie ist in Plastik gehalten. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Leute diese Box ausgepackt hätten, wenn man vorne ein Plastik-Sichtfenster hat. Könnt ihr mir auch gerne einmal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr ähm, das dann ausgepackt hättet. So natürlich, klar, ich sag mal, wenn man die Figuren sehen will, dann muss man sie auspacken. Ich persönlich hätte es, wie gesagt, schöner gefunden, wenn man sie in einem nett gestalteten Set gehabt hätte, mit zum Beispiel Klarsicht, oder Klarsicht ähm, Plastik davor. Gut, ähm, ja, so viel sei dazu gesagt. Ähm, mit den Worten verabschiede ich mich aus der Quantum Storm Star Wars Collection. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss. Als jemand dieses Video sah, veränderte es sein Leben. Als jemand dieses Video sah, veränderte es noch viel mehr sein Leben. Und der, der hier diesen Kanal abonniert hat, ja, der verpasst auch keine Videos mehr.